Okay, was denkst du denn, wie viele Menschen sich in Deutschland jährlich das Leben nehmen? Also eine Zahl in den Raum werfen. Wow. Ich würde mal sagen, jährlich 23.778. Da bist du jemand, der einer der wenigen, die mehr schätzen, als es tatsächlich sind. Sonst wird die Zahl immer viel zu niedrig geschätzt. Es sind äh, so über 10.000, was aber bedeutet, dass es immer noch mehr sind, als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Was eigentlich eine Riesenzahl ist. Aber sonst denken die Leute immer, ja, 1.000, mehr werden es wohl nicht sein. Ja gut, aber der vielleicht irgendwie sich äh, die Droge zu viel reinknallt, äh, ist dann vielleicht, fällt unter die Statistik äh durch Drogen gestorben, hat aber vielleicht äh, die Intention, das einfach so zu beenden. Also vielleicht äh, können wir noch fünf drauf, treffen uns also in der Mitte, 50-50 oder 70-70, wie der Mathematiker sagt. Ja, ja, also, ja gut, nee, aber es ist definitiv zu hoch oder hoch genug, um mal äh, drüber zu sprechen. So sieht es aus. Äh, was glaubst du denn, wie viele Menschen kündigen ihren Selbstmord an? Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe wirklich auch schon ähm, Freunde und Bekannte verloren und ich habe die Erfahrung gemacht, derjenige, der es wirklich machen will, äh, sagt es keinem. Also statistisch gesehen. Also ich würde sagen, zwei von drei, die es, nicht, äh, die es machen, haben es nicht gesagt, sondern haben es einfach getan. Äh, bei demjenigen, also das ist jetzt die, also du, ich bin kein Arzt, ja, ich, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber diejenigen, die davon sprechen, dass sie es tun, würde ich jetzt erst noch mal da in das in das Umfeld stecken. Die sind doch auf dem. Das ist noch ein Hilfeschrei. Das ist noch nicht äh, wirklich so, dass sie es tun, sondern es ist so diese hört mich irgendjemand. Ja, und das ist schon so die härteste Nummer, wo man mal sagen kann: Hallo, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, aber so in den Fällen, wo ich es weiß, die haben es einfach gemacht. Wurde gedacht, dass das kam total aus dem auf. Was eher ungewöhnlich ist, weil äh, tatsächlich ist es so, dass acht von zehn Leuten die dann Suizid begehen, das vorher auch angekündigt haben. Krass. Mhm. Äh, dann was schätzt du denn, nehmen sich mehr Frauen oder Männer das Leben? Puh, äh, da müsste ich auch, also bei mir waren es äh, alles Männer. Also würde ich ähm, Männer sagen. Ist die Mehrzahl, ja. fast 75 Prozent. Ähm, genau, und jetzt haben, wir, jetzt haben wir über diese Fakten geredet, ähm, was glaubst du denn, warum, warum gibt es da immer noch so viele Fehleinschätzungen, liegt es am Informationsmissstand? Du, ich glaube, es ist alleine schon ähm, schwer oder man, man fühlt sich schon sehr alleine und man hat nicht dieses, es ist wie gesagt, es ist immer noch, das ist ja nicht was, wo man mit hausieren geht, das ist, das ist, ähm, das ist ein, ein sehr... Komplexes Thema, was man alleine auch nicht gewuppt kriegt, und man muss jeden Hilferuf irgendwie deuten. Also, da kann man auch nur, da muss man auch schon an, an, an Grundschulen oder an, an Realschulen oder an, ja, muss man eigentlich auch schon anfangen, weil es sind teilweise, das geht auch schon bei 13-jährigen Kindern los, ja, die dann mal irgendwas ihrer besten Freundin sagen und du darfst aber nicht weiter erzählen, weil äh, das, sonst sind wir keine Freunde mehr. Und da muss man einfach, ähm, da muss man informieren und da muss man wahrscheinlich auch schon hingehen und sagen, hier, wenn mal so der Fall ist, lass dich da nicht äh, lass dich da nicht äh, in dieser Situation alleine, beziehungsweise schlepp das jetzt nicht mit dir rum, sondern geh irgendwo hin und erzähl es irgendjemandem, im, im Vertrauenslehrer oder den Eltern oder sonst was. Also, das, ähm, wenn man die Möglichkeit hat oder es irgendwie mitbekommt, muss man es halt einfach sagen und da muss man halt irgendwie das Thema offen ansprechen und es darf halt nicht... Ähm, wie so ein verpöntes Ding sein, sondern es muss eigentlich, glaube ich, vom Krankheitsbild ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt werden, dass man sagt, hey, es das, das ist so, das ist teilweise vom Stoffwechsel, das ist dies, das, das ist das ist kein Problem, das kriegt man hin. Und das, wie man es nicht hinkriegt, ist, wenn man die Leute irgendwie allein lässt, sondern da muss, da muss auch vielleicht derjenige den Mut haben und sich mal jemanden suchen. Aber meistens gibt es ja einen Tipp. Nur vielleicht äh, muss der Tipp dann weitergeleitet werden mhm. an Personen, die damit umgehen können. Warum ist es denn immer noch so ein Tabu in Deutschland, über Suizid zu sprechen? Wie kann man das ändern? Während ja, man so, so Sendungen macht zum Beispiel. Ne? Also, also ändern kann man es nur, indem man es thematisiert und diskutiert und das, ähm, das ist ja auch diese, diese Nummer, was vielleicht… In, einem, in, einem, in einer Diskussion wie dieser guckt jetzt vielleicht jemand zu und das hat ihm dann geholfen und gibt ihn halt dann irgendwie Aufwind, ja. Das ist ja dann schon auch dasselbe, wie wenn einer schreibt, äh, mein Text hätte ihm geholfen. Das ist letztendlich, man geht irgendwo rein, man hat ein Gefühl, man hat ein Gespräch und das Gespräch hat einem schon mal wieder den Blick auf die gleiche Situation komplett verändert und du siehst, ach komm, das ist, das ist ja gar nicht so, wie ich die ganze Zeit denke, sondern es gibt ja auch noch die und die Optionen beziehungsweise es wird gesehen, erkannt. Und da muss man einfach ähm, so tolle Sachen machen wie ihr und bis ähm, möglichst weit spreaden und am besten mal auf die ARD um Viertel nach acht. Ja, ja das wäre toll. Ja, sehr gut.